So, hi Thomas, willkommen in unserem zweiten Video-Interview. Hallo Sandro. Es gibt ja leider keine Besserung in deinem Fall. Deinen Sohn hast du jetzt seit, ich neun Monaten nicht mehr gesehen. Du hast weiterhin ein Annäherungsverbot zu deinem Sohn und es sind noch viele weitere Dinge vorgefahren, ähm, über die du mich in Kenntnis gesetzt hast. und wo ich nur mit dem Kopf schütteln kann und über die wollen wir heute reden. Erklärst du uns mal auf, wo du stehst, wie es deinem Sohn geht, was der Stand der Dinge ist? Ja, Sandro, es ist so, tatsächlich. Äh, offiziell habe ich ihn zuletzt gesehen, Anfang des Jahres. Und seitdem ähm, verweigert man äh, jeden Umgang, jeden Kontakt, äh, jede äh, Bitte. Auch das, und auch vor allem jeder Rechtsanspruch meines Kindes, ähm, dass er seinen Papa sieht und er hat das bei jeder Gelegenheit ähm, auch mitgeteilt, dass er seinen Papa vermisst, dass er ihn gerne wiedersehen will, ähm, dass er das alles natürlich doof findet. All das interessiert gar keinen und ähm, sie können auch keine äh, Argumente vorbringen. Äh, es ist nach wie vor völlig wahnwitzig, aus meiner Sicht, dass da ähm, äh, entschieden wird, der Vater soll keinen Umgang haben, der darf sich auf zwei Kilometer nicht nähern, äh, äh, bestimmten Orten, wo der Junior sich aufhalten könnte. Und das sind Dinge, die sind nach wie vor im Raum. Äh, das wurde äh, ein, ein zweites Mal, so ein sechsmonatiges Umgang und Näherungsverbot äh, beschlossen von der Richterin äh, im Familiengericht. Äh, aufgrund irgendwelcher äh, Geschreibsel des Jugendamtes, ähm, die weder belegt worden sind, noch äh, mit Fakten unterlegt, noch mit äh, eidesstattlichen Erklärungen, noch mit irgendwelchen tatsächlichen Gründen, sondern reine äh, Behauptungen, die äh, noch nicht mal äh, in irgendeiner Weise das Kindeswohl äh, betreffen, ja, sondern der Umgang mit dem Jugendamt, äh, die Kommunikation und was, was ich ähm, alles nur viel heiße Luft, ohne irgendeinen Beleg, ohne irgendein Argument oder Fakt. Reichte aber dieser Richterin auch ein zweites Mal, um dieses äh, Umgangs- und Ernährungsverbot zu beschließen, was völlig irre ist. Also, wie gesagt, das ist äh, gegen den Willen des Kindes, gegen meinen Willen, gegen jeden Menschenverstand, gegen Grundrechte, gegen Menschenrechte ähm, und dennoch... Äh, kümmert sich da so ziemlich keiner drum. Ich habe Justiz, äh, Landesjustizministerium angeschrieben, ich habe äh, natürlich Oberlandesgericht äh, involviert, das ich habe die Gerichterin äh, der Befangenheit und äh, äh, beschuldigt äh, und der Rechtsbeugung und natürlich ein Amtsenthebungsverfahren aufgrund des letzten äh, Verfahrens äh, äh, angestrebt. Und bei diesem Verfahren ähm, ist alles drunter und drüber gelaufen, aus meiner Sicht, und auch völlig ähm, rechtswidrig abgelaufen. Wann war dieses Verfahren? Das war im Juli, also am 5. Juli. Okay, und das war die letzte Verhandlung zu eurem Fall. Das war zur Hauptsache sogar. Da waren also acht, neun Menschen äh, mir gegenüber, äh, die im Grunde genommen mir alle nicht wohlgesonnen sind, sei es Jugendamt, Ergänzungspfleger, Psychologin. Der wahnsinnige äh, Verfahrensbeistand, die Richterin, die Anwältin der Gegenseite, die Mutter und am Ende ähm, hatte ich Verfahrensbeistände, die mir gesetzlich zustehen, ähm, dabei, äh, die man nicht zugelassen hat, die man äh, kurzerhand aus dem äh, Gerichtssaal da entfernen lassen hat durch bewaffnete äh, Wachleute, äh, ohne dass sie überhaupt erklären konnten, wer sie sind, was sie können, was sie machen warum sie dazu befähigt sind. Sie wurden dazu nicht befragt. Ich habe keine Chance, dass sie das sagen äh, oder mitteilen durften. Die Richterin hat mir einen vorgefertigten Text vorgelesen, ob irgendjemand von denen auch Richteramt begleiten könnte. Das äh, kann, konnte ich so nicht beantworten ja, und äh, konnte ich auch so nicht äh, verstehen, was sie da von mir will. Und am Ende hat sie die halt abgelehnt ähm, und so habe ich an dieser Verhandlung nicht teilgenommen. Die wurde dann fortgeführt ohne mich und ich kenne das Protokoll daraus, was noch viel irre ist als alles, was sie bisher schon äh, da verzapft hat, diese Richterin und äh, auch die sonstigen Beteiligten. Ja. Kannst du da äh, Fakten nennen, weil du sagst, es ist irre, es äh, ist Rechtsbeugung und so weiter. Ja. Kannst du es mal an einer Sache festmachen? Ähm was Sie da dann verhandelt haben und was im Protokoll steht oder was da besprochen wurde. Ein Beispiel, ja. Ein Beispiel, ähm, die Psychologin äh, die, von der GWG, eine unglaublich große Gesellschaft, äh, die damit sehr viel Geld verdient, äh, die ein Erziehungsfähigkeitsgutachten über mehr als ein Jahr lang erstellt hat. Äh, aus dem 200 Seiten äh, Gutachten, Geht aus meiner Sicht und aus denen, ich sag mal, von Menschen, die lesen können, aus 197 Seiten hervor, dass ist ein guter Vater, es gibt ein herzliches Verhältnis. Der Junior freut sich jedes Mal, wenn er ihn sieht, es ist ein wertvoller Kontakt. Es geht Letzten heißt die Zusammenfassung, das Kind sollte zur Mutter und der Vater vielleicht einmal im Monat im Umgang für ein paar Stunden mit dem Kind. Gründe dafür sind äh, keine wirklichen äh, vorhanden. Ähm, und diese Psychologin wurde wohl auch befragt in dieser äh, Verhandlung. Und die wurde dann mehrfach durch den äh, eigentlich Verfahrensbeistand des Kindes befragt, der äh, mit Hinten und Füßen äh, versucht, den Vater äh, zu, äh, zu vernichten. Das kann man so sagen. Das ist meine, äh, mein Erlebnis und meine Erfahrung in jeglicher Hinsicht. Er geht bei der Mutter scheinbar ein und aus, äh, recht häufig, aber äh, das ist mal nebensächlich. Dennoch ähm, hat er nichts unversucht gelassen, um den Kontakt zwischen dem Kind und dem Vater massiv zu behindern oder zu verhindern. Und äh, hat dann äh, extrem in der Verhandlung äh, diese Psychologin unter Druck gesetzt und ihr Fragen gestellt, Suggestiv Fragen ob es denn nicht vielleicht besser wäre und wenn der Vater dann nicht und ob es nicht vielleicht sich fast bei der Mutter verändert hätte und dann doch das Kind besser bei der Mutter auch äh, nur äh, sein könnte und so weiter. Diese Sachen sind ähm, ganz, ganz schräg gelaufen, weil die anfänglichen Aussagen der Psychologin waren klar, dass es äh, ein gutes Verhältnis zwischen Vater und Kind gibt und dass das auch so sein soll und auch beibehalten werden sollte. Und ähm, nach drei... Äh, ich sage mal, intensivsten äh, Nachhaken hat die äh, Psychologin, dann äh, kam sie zu dem Schluss, ja, wenn Sie mich jetzt so fragen, ähm, wäre ich jetzt auch dafür, dass ähm, es keinen Umgang äh, mehr gäbe zwischen Vater und Kind. Also die hat sich innerhalb der Verhandlung, ich tippe mal, innerhalb von 20 Minuten von links nach rechts gedreht ähm, und das äh, eben dann zum, in, in die Richtung, wie äh, das die sonstigen Verfahrensbeteiligten da äh, gerne hätten. Ganz äh, voran dieser äh, Verfahrensbeistand neben dem Jugendamt und äh, der Richterin. Also Steht in dem Protokoll eine Begründung, also hat die Psychologin begründet, warum sie jetzt doch für einen Umgangsausschluss des Vaters stimmt? Äh, nee, an, angeblich, äh, also aufgrund der Entwicklung des Falls und äh, der Hochstrittigkeit und äh, der äh, äh, weiteren Eskalationen. Äh, Okay, warte mal. Das ähm, wird, das da wird, die, wird die Entwicklung des Falls irgendwie dargelegt? Überhaupt also Alles ich nur, ich sag mal. Wird die, wird die Hochstrittigkeit benannt, worin die besteht? Auch das nicht. Auch das nicht. Es, gibt ja, es gab auch keinen Vorfall oder ähnliches. Weder zwischen mir und meinem Kind, noch zwischen der Mutter und mir. Die habe ich seit über einem Jahr nicht, nicht gesprochen. Ja? Also, es gibt. Okay, das heißt, die ja, Funkstelle, die Funkstelle wird ist. als Hochstrittigkeit ausgelegt. Vielleicht ganz kurz, es gibt keinerlei Fakten und noch viel schlimmer ist, ich habe mein Kind ja monatelang nicht gesehen und dennoch ist die Entwicklung des Falls in einer hocheskalativen Form und hochstrittig, woraus das gezogen wird und wie die das herstellen, ist nach wie vor völlig offen und fraglich und natürlich rechtswidrig, ja, weil es null Vorfälle gab, null Belege, null Fakten, aber man, es hört sich immer ganz toll an, hochstrittig und Loyalitätskonflikte und ähm, äh, Eskalation der Situationen, die es gar nicht gab, aber das hört sich immer toll an und damit äh, ist eine, ich sag mal, glaube ich, relativ äh, wenig bemittelte äh, Richterin, die sich äh, da nicht tiefer mit befassen möchte, äh, ist sie dann zufrieden und sagt, oh ja, das sind wichtige Argumente, äh, das ist alles toll. Ja. Nichtsdestotrotz, ich habe an dieser Verhandlung ja nicht teilgenommen. Während dieser Verhandlung habe ich mit den Beiständen schon gemeinsam ein, äh, die Befangenheit und das Amtsenthebungsverfahren angestrebt gegen diese Richterin. Äh, wir haben dann noch eine Stunde mit dem Direktor des Amtsgerichts gesprochen der zu der ganzen Sache nicht allzu viel sagen konnte, aber dennoch äh, recht gut Bescheid wusste, weil er natürlich die vielen Befangenheitsanträge und Eingaben und Beschwerden von mir kannte. Äh, jeweils ablehnte mit fadenscheinigen Argumenten, aber auch ohne Fakten. Und ähm, am Ende war dann äh, dennoch eine Aussage von ihm ganz interessant, aufgrund dieses Umgangs- und Nährungsverbots, haben wir natürlich mit ihnen gesprochen und gefragt, wie sieht es denn aus, wenn ich meinen Sohn halt nun durch Zufall im Ort treffe, den ich ja gar nicht besuchen darf. Ich darf äh, ja nach, dieser, nach diesem Nährungsverbot ja nicht mal zu meiner Bank, nicht zu meinem Hausarzt, nicht zur Apotheke oder Post. Und dann sagte er, ja, nein, nein, äh, so kann man das nicht sehen. Ähm, das ist natürlich Auslegungssache. Natürlich dürfen sie zu ihrer Bank, natürlich dürfen sie zu ihrem Hausarzt. Dann sage ich, gut, aber das steht ja da nicht drin, das steht ja zwei Kilometer auf diesen und diesen und jenen Ort ähm, und die sind alle äh, von mir zu Hause aus äh, 800 Meter entfernt, 500 Meter, ein Kilometer, also nicht mal ansatzweise zwei Kilometer. Äh, ja, deswegen ist das Auslegungssache, also natürlich darf ich. Dann aus dieser äh, äh, Aussage entnehme ich, dass, es, äh, dass dieser Beschluss ja völlig rechtswidrig ist und völlig Irre witzig, weil ich kann nicht etwas klar beschließen, zwei Kilometer, Näherungsverbot. Aber dann sagen, ja gut, aber natürlich zur Bank und äh, dahin, das darf man dann schon. Dann ist man ja äh, schon auf 50 Metern äh, dran oder dahin oder dorthin. Dann kann man, ich mir solche Beschlüsse äh, mhm. ersparen. Ein Grund konnte er ja auch nicht äh, ausmachen in dieser ganzen Geschichte. Und ähm, am Ende wurde dann noch gefragt, was ist denn, wenn ich meinen Sohn dann da zufällig treffe? Ja, das müsste man vermeiden. Und das müsste man dann, dann müsste man das eben, also soll ich mich dann wegdrehen, soll ich sagen, ich, ich kenne dich nicht, ich muss weglaufen, ähm, völlig irrwitzig und das Ganze wurde in unserer Beschwerde dann auch als Schizophren äh, der Beteiligten, Schizophrenie äh, äh, da, dargestellt und wir haben auch ganz klar gefordert gegen die Richterin, gegen äh, das Jugendamt und den Verfahrensbeistand sowie die äh, Beteiligte Ergänzungspflegerin, äh, da psychologische Gutachten einzuholen, äh, weil deren psychologischer Zustand und, und, und deren ähm, äh, Taten sind scheinbar völlig irrsinnig und eben widersinnig, wenn ich etwas beschließe, aber im Hintergrund meine, ja ja gut, aber jetzt schon zur Bank und einkaufen darfst du schon mal, nur dein Sohn darfst ja nicht sehen. Und wenn du den dann siehst, dann musst du ihm klar machen, dass du ihn nicht sehen willst oder äh, dich wegdrehen und äh, überhaupt keinen Kontakt zu ihm haben dürfen. Alles völlig äh, schizophren, schizophrene Handlungen, weil ja alle wissen, der Sohn liebt seinen Papa und der Papa liebt ihn. Das ist also äh, psychologisch völlig krank aus meiner Sicht mhm. in deren Brinnen. Und somit müssen die eigentlich dringend äh, äh, da untersucht werden und da ein Gutachten drüber gemacht werden, wer sowas beschließt. Ist einfach nicht ganz klar im Kopf, aus meiner Sicht. Ja, das, äh, von allem, was ich von deinem Fall weiß, und du hast mir auch die Texte geschickt, ich kenne ja äh, die Inhalte, äh, stimme ich dir zu. Also das sind Menschen am Berg, die offensichtlich ähm massiv versuchen, den Kontakt zwischen Vater und Sohn zu verhindern und zu unterbinden, ohne jegliche Rechtsgrundlage, Richtig. ohne jegliche Rechtsgrundlage. Fakt, ohne dass jemals was vorgefallen ist. Um das mal zusammenzufassen. Das sind Menschen, die sind krank im Kopf und die gehören dringend da enthoben aus ihren Ämtern und dringend psychologisch untersucht äh, und äh, in irgendeiner Weise muss denen geholfen werden. Äh, ich denke, was anscheinend, also sie erscheint sich selbst ja nicht krank im Kopf, ja, weil das System einfach so funktioniert. Das heißt, die Richterin in deinem Fall wird ja. sich selber nicht als psychisch krank wahrnehmen, weil dieses System so lieben, funktioniert. <lacht> also Es also ist sowieso schwer, sich als psychisch krank, als psychisch gut, krank wahrzunehmen. Ich denke, das, das ist Grundproblem nicht. ist, dass ähm, die Familiengerichte und die Professionen, die da äh, am Werke sind, dass dort mittlerweile eine derartige Willkür herrscht, dass dort eine derartige subjektive Sichtweise auch äh, korrumpierend durchgebracht werden kann weil dort so eine macht herrscht hinter den geschlossenen türen dass die machen können was sie wollen und ja. äh, dadurch natürlich dann verhaltensmuster und auch aussagen von richtern verhaltensbeiständen psychologen und so weiter ähm, gefördert werden die wenn man sich objektiv anschaut tatsächlich psychisch krank wirken also so sehe ich es auch und ich glaube, dass die tatsächlich auch einen, einen ernsthaften Hirnschaden haben, den die natürlich nicht selber erkennen und nicht selber ähm, äh, zugeben würden. Aber die haben sich einfach im Laufe ihrer Machtausübung äh, daran gewöhnt, jegliche äh, Entscheidung durchzubekommen mit fadenscheinigen Argumenten ohne jegliche Rechts, äh, äh, tatsächliche äh, Rechtsgültigkeit, aber sie können schalten und walten, unkontrolliert, wie sie wollen. Und ähm, die Menschen, die, die darüber entscheiden und die sich das genauer angucken müssten, äh, die winken alles durch, so wie der Direktor des äh, äh, Familiengerichts, so wie das Landgericht, die schauen da einmal drüber und sagen wunderbar, ähm, da wurde was beschlossen. Ja, das passt schon irgendwie. Die schauen sich Argumente und tatsächliche Rechtsgrundlagen und tatsächliche äh, Paragraphen überhaupt nicht mehr an, weil eins ist klar: Alles, was da passiert, ähm, widerspricht den Grundgesetz, den Menschenrechten, den EU-Konventionen. Ja? Äh, alles, was wir kennen, ja? dass äh, ich nicht, äh, dass das Kind erstmal mal ein Recht auf Papa und Mama hat. Ja? Dass, der Vater nicht äh, eingesperrt werden kann durch irgendwelche ähm, Larifari-Geschreibsel äh, von irgendeiner Tante beim Jugendamt und am Ende all dem stattgegeben wird, ohne dass irgendein Fakt auf den Tisch gelegt wurde, ohne dass irgendwas äh, irgendwann mal jemals äh, bewiesen werden musste und im Gegenzug ich mit Argumenten, mit Beweisen, mit Belegen, mit Gesetzen Gesetzestexten und äh, Gesetzesparagrafen komme und die keinerlei äh, Beachtung finden. Das interessiert ja. mich. Das, Ich kenne das von meinem eigenen Fall und auch von anderen Fällen. Also ich werde mittlerweile zugeschwemmt mit Beschlüssen und Anfragen, dass äh, bei Jugendämtern, bei dir ist es ja das Jugendamt Viersen, soweit ich mich erinnere. Viersen, dass, ja. Viersen, ja, dass okay. da ähm, Sachbearbeiter sitzen, meist Frauen, die äh, völlig emotional äh, etwas aus ihrer eigenen Erfahrung mit Männern oder mit ihrem Vater auf jemand wie dich jetzt projizieren und da irgendwas getriggert wird und dann sind die wie ich mittlerweile anonym erfahren habe von Jugendamtsmitarbeitern, dann sind die bei Schulungen, wo die genauso indoktriniert werden, dass hier Frauen die Opfer sind und die Kinder geschützt werden müssen vor den Männern. Und dann passiert so etwas wie in deinem Fall, dass du nennst sie eine Jugendamtstante tante dass da diese Jugendamts-Sachbearbeiterin emotional vorgeht und jedwede Parteilosigkeit vermissen lässt, sich nicht an Gesetze hält und schon gar nicht das Wohl des Kindes im Blick hat, was nämlich wäre, dass es beide Eltern hat. Nein, hier muss der Vater ausgegrenzt werden. Und, ähm, dein und Fall ja, dazu werden, dazu werden äh, Gründe erfunden. Dazu werden äh, Geschichten äh, dem Gericht mitgeteilt, die nie stattgefunden haben. Die sogar offiziell dann zurückgenommen werden mussten als äh, Missverständnis. Ähm, die aber im Grunde genommen alle zusammengenommen, dann eine Wirkung äh, oder ein, ein Bild zeichnen. Das ist der böse Aggressor oder der unbequeme und äh, kindeswohlschädliche Mensch. Und den wollen wir hier äh, in seine Schranken weisen. Ein Beleg dafür, ein Fakt und tatsächliche, ich sag mal, gesetzesgültige Gründe liegen nicht vor. Ja, ein das heißt Gesetzes im Endeffekt... Werden Schlüsse gefasst auf Basis von Vorurteilen und von ja. ideologischen Ansichten? Den passt natürlich äh, es nicht, dass da jemand äh, nicht immer deren Meinung ist. Das muss ich auch nicht sein, weil ich nun mal Papa bin und ich habe ein Kind und ich liebe mein Kind und das Kind liebt sein Papa. Und dazu muss ich keine, äh, ich sag mal, vier, fünf, sechs Menschen, die mittlerweile mit dem Junior zu tun haben, äh, haben, die in irgendeiner Weise da auf ihn und auf mich einwirken, äh, um äh, es ihnen recht zu machen, aber nicht, ich sag mal, in irgendeiner Weise dem Kind äh, besser oder rechter zu machen oder mir rechter zu machen. Nein, nein, es geht ausschließlich darum, du hast nach unserer Pfeife zu tanzen äh, und bis dahin werden wir dich fertig machen, werden wir dich finanziell ruinieren, werden wir äh, den Kontakt zu deinem Kind Eingrenzen, blockieren, verhindern äh, und dich als äh, Straftäter im Grunde genommen so ähm, äh, darstellen. Und äh, das kriegen sie auch in jedem Fall durch. Auch wenn nichts vorliegt oder jemals vorlag diesbezüglich. Ja? Und äh, das ist natürlich dann auch äh, in der Öffentlichkeit und im Umfeld äh, ein klares Bild, was da gezeichnet wird. Und nochmal leicht auf unser erstes äh, Interview zurückzukommen. Ich war derjenige, der naiv und blöd und unwissend noch zum Jugendamt gegangen ist und über äh, ich sage mal Gesundheitsschäden und Vorfälle im Hause der Mutter äh, aufmerksam gemacht hat und einfach um Hilfe für den Sohn gebeten hat. Ja, das ist die Stelle, wo der Staat anfängt, die Familie zu kontrollieren. Du gehst zum Jugendamt, bittest um Hilfe und dann fängt okay, diese Maschine genau, an. Bitte. Und die wittern ihr, ihre Macht und ihr Geschäft. Ja. Ja? Und Geschäft wird ja massivst gemacht. Das wird ja in zigzehntausenden Euro das Geschäft gemacht. Mhm. Die Psychologen machten 200 Seiten Gutachten über normale Menschen. Ja? Die, ja. Äh, und vor allem Erziehungsfähigkeit ist ja kein Konzept, das in der Psychologie anerkannt ist. Es gibt dieses nicht. Und in der Pädagogik genauso wenig. Erziehungsfähigkeit kann gar nicht festgestellt werden. Ganz nebenbei habe ich ein Gegengutachten äh, erstellen lassen, äh, das diese, äh, dieses DWG-Gutachten äh, aus Düsseldorf da völlig äh, zerreißt und auseinander nimmt. Allein schon die Fragestellung der Richterin zielte ausschließlich darauf ab, äh, was kann unternommen werden, um den Vater hier äh, als äh, erziehungsunfähig oder als... Äh, äh, Zweite Wahl äh, darzustellen. Ja? Und das ist etwas, ähm, das ist von, von vornherein äh, rechtswidrig und nicht äh, in, nach dem Standard. Und alles, was dann äh, da geschehen ist, hat sich über ein Jahr lang hingezogen, ist völlig aus vielen Zusammenhängen gerissen und äh, kam dann am Ende zu dem Ergebnis, eigentlich zu keinem Ergebnis. Im Grunde genommen, wenn man es wirklich durchliest, ist der Linus, also mein Sohn, sehr zufrieden mit seinem äh, Papa, äh, vermisst ihn sehr, hat keinerlei Bedingungen gestellt, äh, um ihn wiederzusehen. Und äh, dennoch wird ein völlig verheerendes Urteil über ihn und über mich dann äh, gefällt. Und dieses Gegengutachten kommt auf völlig andere äh, Aussagen und, und, und auch äh, Ergebnisse. Und das scheint mir äh, auch äh, sinnvoll. Das übrigens überhaupt nicht von irgendeiner Seite gewürdigt wurde. Weder von der Richterin, also in dieser Verhandlung, noch äh, von den Professionen, die sich gern so nennen, äh, noch in irgendeinem äh, Text äh, vom, vom Gericht. Ja. Also hm. das wurde gar nicht gewürdigt. Denen ist das völlig wurscht. Sie richten sich lieber nach dem, was denen passt. Es, es zeigt sich auch in deinem Fall, das Ziel des Jugendamts und des Gerichts ist, die Trennungsfamilie zu zerschlagen. Die muss zerschnitten werden. Und im Grunde wird jeder falsche Vorwurf, alles was dazu dient, den einen Elternteil zu diskreditieren, und das ist in Deutschland eben derzeit hauptsächlich der Vater, um den rauszubuxieren, machen die alles. Und deshalb wird ein Gegengutachten nicht gewürdigt. Deshalb reicht es, irgendwelche falschen Anschuldigungen zu machen. Es reicht, dass das Jugendamt hier etwas vorspielt oder eine Behauptung dann, in Form von einem begleitenden Umgang zum Beispiel in den Fakt ummünzt. Ähm, ja. Da bist du, man nennt es ja die Dekomposition der Familie, da gab es ja äh, drei Bücher, ich würde sagen unsägliche Bücher, ja, es fing an mit Jenseits des Kindeswohls, da gab es 82 einen Juristen, der in Deutschland seine Doktorarbeit geschrieben hat, auf Basis dieser Bücher, äh, zum Kindeswohl, das wurde Standard in Deutschland äh, für die Richter und seitdem... Also nicht nur seitdem, es ist ja, geht ja schon viel weiter zurück, ja, dass die Familie kontrolliert wird über Jugendämter und Gerichte. Die Königsfamilie wird, wird zerschlagen. und wurde dieses Ganze ja äh, zu Nazi-Zeiten äh, und aus dieser Zeit scheint sich auch äh, die, äh, die Allmacht da weiter in deren Köpfen fortzusetzen. Und ja, das ist die Allmacht und, und das wird immer politisch... Genutzt, ja, also die... sondern politisch weiter so beibehalten und belassen, dass sie schalten und weiten können, ohne dass man tatsächlich da was gegen tut. Richtig, ja. ja. Und Also es ist, ist, es, ist, ja. Ja, es ist klar, du wirst vor Gericht keine Chance haben. Du wirst ja. weiter rausgedrängt als Vater, du wirst weiter kriminalisiert, obwohl du nie irgendetwas gemacht hast. Was willst du tun, was willst du machen, um deinen Sohn, den Vater zu erhalten? Also, ich habe äh, jetzt, nachdem ich ihn äh, so lange Zeit ich habe ihn äh, nicht gesehen habe, ich habe ihn durch Zufall äh, äh, an der Eisdiele getroffen, abends äh, um 7 Uhr. Auch das hat man mir zum Vorwurf gemacht, ja, wie kann ich denn äh, meinen Sohn dort sprechen? <lacht> er war da und ich äh, habe ihm natürlich Hallo gesagt. Ähm, das sind Dinge völlig irrsinnig. ja. Ähm, wenn mein Sohn mich sieht, ja, dass ich äh, da äh, verstecken spielen muss, sollte, nach deren Ansicht. Und ich war äh, zufällig auf einem äh, auswärtigen äh, Fußballplatz, äh, ein Fußballspiel ansehen und sehe zufällig meinen Sohn da, der sich natürlich gefreut hat, der mich umarmt hat, der nach so langer Zeit gedrückt hat, das war gestern. Und äh, mir gesagt hat, dass er seinen Papa vermisst und dass er mich liebt. hat. Ich ihm natürlich auch. Und bei der ganzen Geschichte ist zum einen, bin ich froh, dass er von diesen kranken Hirnen noch nicht so äh, zermalen und kaputt gemacht worden ist, dass er sich einfach entscheidet und sagt, ich gebe meinen Papa auf. Das hat er noch nicht und ich schon mal gar nicht. Ähm, aber mir ist auch klar geworden, dass ich dieses ganze kranke Spiel so eigentlich nicht mehr mitspielen kann, weil auch ein Direktor des Amtsgerichts oder Familiengerichts dort sagt, äh, naja, so ist es ja nicht gemeint, dass Sie dort oder dort nicht hingehen dürfen. Nur wenn Sie ihr Sohn sehen, das müssen Sie vermeiden. Ich sage, warum muss ich das vermeiden, wenn ich meinem Sohn nichts getan habe, der seinen Papa liebt und ich ihn? Wo ist der, der Sinn, mit, welcher, mit welchem, ich sag mal, menschlichen Argument soll da um die Ecke gekommen werden? Und insofern werde ich das nicht vermeiden und ich werde nicht absichtlich meinem Sohn aus dem Weg gehen, und ich werde nicht absichtlich äh, ihm äh, so klar machen, der Papa, der will mich gar nicht sehen oder der äh, will nichts mit dir zu tun haben. Das ist Blödsinn. das weiß der auch. Aber äh, ich werde auch nicht mehr dementsprechend handeln. Ja. Hm. Weil ich leider seit so vielen Monaten jetzt was gestellt habe. Nichts, gar nichts es verändert sich. Nichts, auf nichts wird eingegangen. Ich habe so viele Anfragen und Anträge gestellt, äh, dass ich überhaupt Auskunft erhalte. Zum Beispiel über die Gesundheit meines Kindes, der mir dann gestern sagte, er war wieder im Krankenhaus, hatte eine Knochenbiopsie, hatte also Vollnarkose, tagelangen Aufenthalt im Krankenhaus und ich habe keinerlei Informationen dazu. Er hatte eine Klassenfahrt. Er hat mir erzählt, er war nicht mal im Sommerurlaub. Ja? Wäre er, hätte er normalen Umgang mit seinem Vater, wäre er wenigstens mit mir in den Ferien verreist gewesen. All das wird dem Kind genommen und Informationen werden null weitergegeben an den vater obwohl das die das ist, ist. also deutschland im jahr 2018 ein, dein kind war im krankenhaus knochenmarks und du erfährst nichts ich erfahre nichts ich habe nicht keine info dass er im krankenhaus war keine info dass er auf klassenfahrt war keine info was ist dabei rausgekommen kommt dabei was raus warum wurde das wieder mal gemacht übrigens die dritte vollnarkose die dritte äh, probenentnahme aus meiner äh, Information, vielleicht war zwischendurch noch mal das eine oder andere, äh, es gibt keinerlei Informationen, warum das gemacht wird. Es gibt nur für mich gesicherte Kenntnisse, auch belegbare Beweise, dass die Ergänzungspflegerin äh, einfach einen Kindesmissbrauch begangen hat, äh, indem sie die äh, bestehende Psychologin, Psychiaterin, die ich eingesetzt habe für das Kind, A, zur Verarbeitung der Trennung, B, auch wegen der Schmerzen, die aus ihrer Sicht eindeutig psychosomatisch sind im Rücken, äh, um das zu verbessern, um das aufzuklären, um ihn, mit ihm dazu, äh, damit zu arbeiten. Diese Ergänzungspflegerin, die von Richterseits äh, vom Jugendamt eingesetzt wurde und null Kontakt mit dem Vater hält, den absolut ablehnt und ähm, gegen ihn arbeitet, ähm, diese hat... Diese Ärztin, Fachärztin für Psychiatrie, äh, hat, für Kinder- und Jugendpsychiatrie, äh, hat diese Fachärztin abgelehnt, hat diese äh, verweigert, mit der weiter zusammenzuarbeiten und hat auch sonst nichts weiter lange, lange Zeit unternommen, um in der psychosomatischen äh, Richtung irgendetwas äh, zu verbessern oder äh, zu bearbeiten mit dem Kind. Das heißt... Also deine, wenn ich richtig, die richtig verstehe, ist deine Meinung, dass die Frau, die vom Jugendamt eingesetzt wurde, ja. um das Sorgerecht über deinen Sohn auszuüben, dass sie... Über einige Teile des Sorgerechts, ja? ja. Gesundheit, Schule, okay. dass das sie, das, das Deine ist Meinung sein. ist, sie ist verantwortlich dafür, dass euer Sohn aus nicht nachvollziehbaren Gründen eine Knochenmarksbiopsie hat über sich ergehen lassen müssen. Äh, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, äh, sondern sie ist verantwortlich dafür, äh, dass der Sohn die ihm zustehende äh, Hilfe nicht zuteil, weiter zuteil kam, ähm, ja? nämlich äh, die psychologische Hilfe, die hat sie der Fachärztin verweigert. Sie hat keinerlei Gründe dafür genannt, hat sie eher als Fachärztin äh, äh, diskreditiert und hat gesagt, ich muss erst mal eine fachärztliche Meinung einholen von einem Kinderpsychiater. Hat die aber vor sich gehabt, schriftlich und hat äh, nichts dergleichen weiter getan. Und somit hat sie die Gesundheitsschäden die, äh, und die äh, Schmerzen und auch weiter zu verantworten und auch die Schäden, dass mein Sohn seit mittlerweile über, weit über zweieinhalb Jahre alle vier Stunden Schmerzmittel Einnimmt und bekommt von allen möglichen Menschen, sei es der okay. Mutter, sei es irgendwelchen Bekannten oder sonst wer. Es ist völlig unkontrolliert und das wird in einer Tour fortgeführt. Und das hat diese Ergänzungspflegerin, eine alte Frau, die mir gesagt hat, sie hat 50 andere Bündel, sie kann sich nicht um alles kümmern und die wird weiterhin hofiert von diesem Jugendamt und von Gericht. Die hat damit den Schaden äh, fortgeführt mhm. und ähm, den Vater nicht in, äh, informiert und arbeitet nicht mit ihm zusammen. Und das okay. ist auf meiner Sicht mhm. im Amt. Und da wird nicht äh, bisher zumindest nicht gegen vorgegangen. Du hast gesagt Machtmissbrauch im Amt. Bitte? Du hast gesagt Machtmissbrauch im Amt. Nein, ich habe gesagt äh, Kindesmisshandlungen im ja. Amt. Bei äh, ja. Machtmissbrauch, okay. äh, aus meiner Sicht ist das eindeutig so. Meine Meinung ist das, dass sie ihre Macht in jeglicher Hinsicht missbraucht, hm. ebenso wie Damen äh, und Herren beim Jugendamt und äh, im Gericht. Aber äh, das sind äh, andere Fälle. In diesem Fall ist alles eins zu eins belegbar, dass sie einfach falsch in der Gesundheitsfürsorge äh, Vorgegangen und gehandelt hat und das vorsätzlich und fortwährend bis heute und sich einen Scheiß um die Gesundheit meines Kindes kümmert. Und derjenige, der Papa, der sich da sehr, sehr gerne drum gekümmert hat und schon viel Hilfe da erreicht hat und Verbesserungen erreicht hat, der wird einfach abgeschnitten und ausgegrenzt. Das passt okay. dem nicht. Wir haben ja auf freifarm.de habe ich ja was darüber geschrieben, ja. was ich da rein vertiefen will. Das ist natürlich. also der Staat, staatliche Behörden grenzen den Vater aus, setzen eine andere Person ein, die etwas tut, was in, also die etwas unterlässt, was in der Konsequenz zu physischen Beeinträchtigungen führt. Und es geschieht nichts. Das heißt, ähm, auch nicht durch Strafanzeigen gegen diese ja. Leute, auch nicht durch, äh, äh, ich sag mal, Strafanzeigen gegen, gegen das Jugendamt, äh, was ja. ja auch eine Menge äh Hilfe, unterlassen hat, was äh, Ihren Amtsleiter hier in mein Haus geschickt hat, der mir ein Schreiben auf den Tisch legte, was aus meiner Sicht eine eindeutige Erpressung äh, darstellte, mhm. weil ich massivst in meinen Grundrechten äh, beeinträchtigt hätte, was ich unterstreichen sollte: einen Katalog. Ich sollte diese und jene Straße nicht mehr fahren. Ich soll das Ortsbild von diesem Ort hier äh, meiden, wenn der äh, Sohn nicht bei mir wäre. Das heißt also, 28 oder äh, 24 Tage im, im Monat darf ich den Ort nicht äh, betreten. Ja. Das alles sollte ich unterschreiben mit den Worten. Ansonsten sehen Sie, Ihr Kind, die nächsten anderthalb, zwei Jahre nicht. Dann können Sie ja vor das Oberlandesgericht, lange dauert das, bis da entschieden wird. Das war der Amtsleiter des Jugendamts Viersen. Das war der Amtsleiter des Jugendamts Viersen. Der nennt sich Herr Torissen. Das können wir ruhig sagen, das kann man ja überall nach. Äh, Lothar Torissen. Und der äh, hat auch Oma und Opa des Kleinen schon aus dem Jugendamtshaus äh, äh, geworfen und des Hauses verwiesen äh, ohne jeglichen Grund. Also sind also du sagst gerade zweifelst, du sagst gerade ganz direkt, deine Meinung ist, der Amtsleiter des Jugendamts Fürsten hat dich erpresst, dich genötigt, etwas zu unterschreiben, was deine Grundrechte als Vater eingeschränkt hätte. Nee, meine Grund und Menschenrechte, nämlich eine ganz normale öffentliche Straße zu benutzen, einen normalen Ort, in dem ich wohne, auch äh, zu begehen. Äh, da sollte ich, sag mal, in zehn Punkte ähm, Katalog unterschreiben, äh, und der wäre nicht verhandelbar. Dafür über diese Aussagen gibt es auch eben eine Erklärungen von anderen Personen, die da dabei waren. Ähm, deswegen kann ich das so sagen und auch dem habe ich eben entsprechend angezeigt. Äh, da passiert also, es, es laufen Strafen gegen die Personen ich ihre äh, Verfehlungen aus meiner Sicht und dennoch passiert gar nichts und die Leute bleiben im Amt, die Leute werden nicht äh, eingegrenzt, die Leute werden nicht überprüft, die bekommen jegliche Rückendeckung von dem eigentlichen Vorgesetzten des Landrats äh, nämlich. Vom, vom Kreis Viersen, äh, auch der schickt nur irgendeinen seiner Mitarbeiter, um ein kurzes Wischi-Waschi-Ablehnungsschreiben äh, zurückzusenden. Sie hätten sich angesehen, alles in Ordnung, alles prima in, ihrem, in ihren Ämtern und äh, kein Bedarf. Aufgrund verschiedenster Beschwerden von verschiedensten Stellen, von Vereinen, von verschiedensten Betroffenen, die mit diesem Fall zu tun haben, aber eben auch mit anderen. Bei mir haben sich ja auch schon viele Menschen gemeldet und betroffene Väter wie Mütter, äh, wo gerade dieses äh, Jugendamt Viersen eben immer wieder in, äh, in den Vordergrund kommt. Auch Väter, die mit den gleichen Personen wieder zu tun hatten. Ich, ich muss da nochmal nachhaken. Also ein Amtsleiter eines Jugendamts erdreistet sich, zu einem Vater zu gehen, und ihn dazu zu erpressen mit den Worten, sonst sehen Sie Ihr Kind nie wieder. Dass Nein, sehen Sie ja Ihr die, die nächsten anderthalb, zwei Jahre nicht wieder. ja, okay. Weil ich könnte ja dann so lange äh, verhandeln und zum Oberlandesgericht gehen und mal gucken, wie da entschieden wird. Und so lange. Okay. Und glaube, der, den Umgang. der wollte, dass du etwas unterschreibst, dass du eine bestimmte Straße nicht entlang gehst. Ach, verschiedene Straßen im Ort. Und dass ich den, das Ortsbild von diesem kleinen Ort hier meide, wenn äh, das Kind nicht bei mir ist. Und natürlich noch viele andere Einschränkungen. Ja, Ich soll dies nicht tun und jenes und äh, mich daran halten. Äh, und das sind alles alles Dinge, äh, größtenteils, die völlig wirr sind und völlig äh, der Menschenwürde entgegenstehen mir, ja? dass ich mich ganz normal frei bewegen kann. Ja, natürlich, das Weil ist blockierend. Es schockierend. gibt ja auch ist... äh, keinen Vorwurf gegen mich. Es gibt weder Gewaltvorwürfe noch äh, äh, äh, Aggressionsvorwürfe mit Ausnahme, dass ich eben mit den Professionen, wie sie sich gerne nennen, eben äh, meine Schwierigkeiten habe oder die mit mir, nämlich weil sie keinen normalen Umgang mit mir pflegen und des, äh, den, das Wohl meines Kindes nicht im Auge haben, sondern ihre Macht im Grunde genommen aus meiner Sicht einfach nur durchsetzen wollen. Also was hier geschieht ist. Demonstrieren wollen. Was hier geschieht ist. Ähm das Kindeswohl wird missbraucht, also dein Sohn wird missbraucht, um Grundrechte und Menschenrechte ohne Richterbeschluss, ohne Begründung, ohne Beweise einzuschränken. So ist es. Ist, genau der, so ist, es. ist der Leiter des Jugendamts in Viersen Beamter? Das ist eine gute Frage. Ich gehe von aus, ja weil er ja äh, ein öffentliches Amt da begleitet. Aber äh, ich, kann, äh, ich kann nur sagen, alle möglichen rechtlichen Schritte dagegen und gegen ihn und gegen die anderen Verantwortlichen, die hier genauso, aus meiner Sicht, völlig straffällig... Äh, also, ich, äh, also mir, mir, mir schnürt es gerade den Hals zu. Also wirklich, ich spüre gerade, wie es mir den Hals zu schnürt. Wenn ein Amtsleiter von dem Jugendamt sowas macht, das ist derart... Es hat nichts mit Rechtsstaat zu tun. Es hat ja. nichts mit der Aufgabe des Jugendamts zu tun. Das ja. ist derart anmaßend, derart ich macht, über, nicht macht übergriffig, macht missbräuchlich aus meiner Sicht. Ja. Und genau das passiert aber an allen Ecken und Enden hier. Es sind ja auch andere äh, Menschen und GMBHs involviert, die mir äh, alle möglichen Vorschriften machen gemacht haben. Ich dürfe dies nicht mit meinem Sohn besprechen und dies nicht fragen und dieses Thema nicht ansprechen. Das sind alles Dinge, die mir von privaten Betreuungsfirmen, die sehr sehr gut verdienen an der ganzen ähm, Geschichte, ja, und das natürlich weiter fortführen, äh, ohne meinen Wunsch und Willen, äh, aber eben eingesetzt durch das Jugendamt äh, und aus meiner Erfahrung, eben nicht nur in meinem Fall, sondern auch in anderen Fällen, wird immer wieder die, die, gleiche, äh, die gleiche Firma, Betreuungsfirma äh, im Refrat äh, genutzt, um äh, ja, Kinder äh, in, in, in, in ihre Fänge zu bekommen, in die richtige Richtung zu treiben und Väter auszugrenzen mit begleiteten Umgängen, mit Vorschriften bei begleiteten Umgängen, mit Vorschriften. Äh, was und wie man mit seinem Sohn oder seinem Kind äh, reden darf, obwohl es alles ganz normale Dinge waren. Mir warf man vor, dass ich äh, über seine Gesundheit mit ihm äh, äh, gesprochen habe, was ich ja nicht dürfe, was ja schon völlig krank ist, dass ein Vater sich nicht nach der Gesundheit seines Kindes erkundigen soll. Ja? Wenn ich ihn frage, wie geht's dir, verstoße ich dann gegen Auflagen. Ja? und äh, wenn ich frage, äh, was macht der Sport, dann erzählt er mir über seinen Fußball, äh, worüber ich auch nicht reden durfte. Und das sind völlig wahnwitzige ja, das Dinge. Das sind ja das sind ja äh, keine Behörden, das sind ja private Einrichtungen, Vereine. Also das wurde von der Behörde, das wurde von der Be von, von von dieser privaten Betreuungsfirma quasi ja. äh, mit durchgesetzt und vom Jugendamt im Grunde genommen äh, als Vorgabe gegeben, was einfach worauf zu achten wäre, weil gegen den Vater liegt ja an sich nichts vor. Äh, also, wir müssen aber äh, die Kommunikation zwischen Vater und Sohn überprüfen. Das ist ein Eingriff Weil, in, in eure Privatsphäre. Egal, haben wir nein. Das Persönlichkeitsrechte eingegriffen. Ja, und das, ist, äh, das geschieht seit dem ersten Tag. Äh, Ohne ich Gerichtsbeschluss. Mit dem zu tun hat, bitte? Ohne Gerichtsbeschluss. Es gibt keinen Gerichtsbeschluss dazu, dass du mit deinem Sohn nicht über seine Gesundheit reden darfst. Richtig. Es gibt gar keine Beschlüsse. Also es gab von Anfang an keinen Beschluss für begleitete Umgänge, keinen Beschluss für äh, irgendeine Eingrenzung. Äh, und das wurde einfach äh, immer weiter vom Jugendamt äh, ausge, ausgeschmückt und immer weiter äh, wurde ich eingegrenzt und drangsaliert, äh, erpresst aus meiner Sicht und äh, äh, mundtot gemacht, ja, weil viele Aussagen, die ich getroffen habe, äh, da sind sie mit riesengroßen Kanonen aufgefahren und haben äh, einstweilige Anordnungen äh, angestrebt und so weiter, um eben äh, die Öffentlichkeit möglichst rauszuhalten. Mhm. Weil aus meiner Sicht, ich glaube, die sehr gut wissen, dass sie eine Menge Scheiße am Ü mhm. haben ja, und eine Menge Dreck Stecken. Äh, weil ich kann nicht verstehen, warum immer wieder die gleiche Betreuungsfirma äh, beauftragt wird vom gleichen Jugendamt. Für in verschiedenen Fällen, weil sich mehrere Väter bei mir gemeldet haben. Ich kann nicht verstehen, äh, wie da überhaupt agiert wird und welche Maßnahmen getroffen werden, ohne dass es tatsächliche, äh, ich sag mal, rechtsgültige Beschlüsse gibt und äh, dass es eben äh, auch Vorfälle gab überhaupt, ja, sondern einfach nur so, weil wir das eben sagen, hast du jetzt so zu springen, ansonsten, werden wir dir zeigen, wer hier am längeren Hebel ist. Das, ist das hört sich ja, ja sehr nach Vetternwirtschaft an, als würden hier Gelder, die staatlich bezahlt werden, vielleicht wieder zurückgeführt werden, zu den Personen, die Entscheidungen darüber treffen. Aus welchem Grund noch immer. Die Firma, die hat sich er, erheblich erweitert in Refrath, äh, äh, innerhalb äh, einiger Monate wesentlich größer geworden. Hat, betreibt, glaube ich, mittlerweile zwei oder drei größere Büros und äh, Mitarbeiter. Äh, und äh, ist eigentlich, eigentlich für, ich sag mal, Problemkinder äh, äh, spezialisiert, soweit ich das bemerkt habe bei ihren äh, Aktionen, die sie im Wald durchführen, wo ich auch da war, äh, schon mit dem äh, Sohn damals. Äh, Problemkinder, die tatsächlich, äh, ich sag mal, auffällig sind in der Schule, auffällig gegenüber anderen Kindern, äh, auffällig gegenüber ihren Eltern. Äh, aber da werden dann eben so nette, gute Schüler, sportliche kleine Kinder wie mein Kind, äh, werden dann da eben mit reinverwurstet und eben äh, mit äh, verhackstückt äh, in der ganzen Geschichte, obwohl es überhaupt keine gibt. Für also ich habe dich ja vorhin schon gefragt, was willst du machen? Was willst du machen, wenn ein Gericht ähm, Fakten schafft, ohne dass es sich auf Fakten beruft? Wenn, wie du sagst, und ich kenne ja auch die Dokumente, rechtlich gar keine Grundlage dafür da ist, für alles, was da irgendwie entschieden wurde oder dann äh, tatsächlich durchgeführt wurde durch das Jugendamt, ja wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich ähm, durch das Gericht geduldet, ja, weil es da eben dann nichts macht, weil du ja dann entsprechende Anträge stellst, die nicht beachtet werden. Und dann hast du das Jugendamt, das da komplett gegen dich arbeitet, es wird, du wirst genötigt, erpresst, das heißt ja eigentlich alle Behörden, alle an Anführungsstrichen Professionen, die da mitarbeiten, sind doch hier korrupt, korrumpiert. Jetzt, jetzt ist die Verbindung gerade schlecht. Können Sie es nochmal sagen? Bitte? Ein, schönes, ein schönes, eingespieltes, krankes System haben die sich da geschaffen. Ein Perpetuum mobile, ja? weil äh, das Kind wird immer weiter äh, ver verwurstet in deren Mühlen. Äh, ja. Der Konflikt wird immer weiter durch irgendwelche äh, Dinge äh, aufrecht äh, gehalten und, und geschürt. Und... Äh, sogar der Verfahrensbeistand völlig wahnsinnig äh, des Kindes unternimmt nichts im Kindes, nach dem Kindeswille und nach dem Wunsch des Kindes, ja. sondern handelt ganz massiv dagegen und äh, beantragt sogar selbst verschiedene Verfahren und, und bringt verschiedene Verfahren beim, äh, von dem Gericht äh, ins Laufen und äh, eröffnet die neu und für jedes Verfahren äh, kassiert er wieder eine neue Gebühr von 550 Euro, weil er wiederum als Verfahrensbeistand des Kindes immer wieder eingesetzt wird. Aber, das heißt, aber nicht, er wird nicht vom Kind beauftragt für die nee, nee, Anträge. Nee. Sondern das Gericht bekommt einen Antrag von diesem Verfahrensbeistand, der völlig wahnwitzig und krank ist. Ich sage nur mal ein Beispiel, gegen Facebook GmbH Deutschland hat er quasi ein Verfahren angestrebt, dass die in irgendeiner Weise gegen ich sag mal, Veröffentlichungen oder, ich sag mal, meine Postings oder sowas vorgehen. Er will deine Meinungsfreiheit einschränken. Also wir haben, genau. einen, wir haben einen Leiter eines Jugendamts, der dich nötigt und deine Bewegungsfreiheit einschränken will, die ja übrigens in der EU auch in außer Deutschlands möglich ist. Und jetzt will der Verfahrensbeistand noch deine Meinungsfreiheit einschränken. Ja, in den Namen deines Kindes, Kindes ja also weil ja. er vertritt ja das Interesse Namen des Kindes natürlich ja ja und das ganz massiv und quasi lässt ein Verfahren eröffnen bei einem Publikum Familien- und Amtsgericht hier in so einem äh, Kreisstädtchen ja äh, gegen die Facebook GmbH Deutschland und äh, ja er wird natürlich wieder als Verfahrensbeistand ganz automatisch von der äh, Richterin äh, dann beauftragt Somit hat er eine neue Verfahrensgebühr, die er äh, da in Rechnung stellen kann. Mittlerweile gibt es, glaube ich, äh, acht, neun Verfahren, äh, wo er äh, jeweils äh, beauftragt ist als äh, Beistand. Das Ganze ist natürlich von vornherein, wenn man sich mit der Rechtslage auskennt, zum Scheitern verurteilt. Auch das haben die, äh, ich glaube, 80 Anwälte mitgeteilt von der äh, Facebook Deutschland GmbH aus Hamburg. <lacht> äh, haben ihn dann. Äh, ich sage mal, in einem 50-seitigen Schreiben klargemacht, äh, ihr seid wohl irre und äh, ihr wendet euch erstmal an, bei uns an die völlig falsche Firma und außerdem ist das alles in der und der und der Rechtslage schon lange entschieden. Aber er hat ja seine Gebühr quasi verdient und somit äh, kann er sich jetzt wieder darauf äh, entsinnen, äh, die nächste, das nächste Verfahren zu eröffnen mit irgendeiner scheinheiligen Begründung. Ja. Ich habe gerade gelächelt, aber es ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, die fundamental ist für unsere Demokratie. Und er wird ja. dafür bezahlt von staatlichen Geldern. Das ist ein Skandal. Er wird eigentlich dafür bezahlt. Der Skandal, der ist noch ein ganz anderer. Also einmal, dass er sich selbst seine Aufträge verschafft, ist schon mal völlig krank. Aber er wird eigentlich dafür bezahlt, dass er äh, den, das Kind vertritt und den Kindeswillen quasi vertritt. Und die Kinderrechte im Grunde genommen durchsetzt und alles, was er seit Beginn seines Einsetzens hier in diesem Verfahren macht, äh, ist genau das Gegenteil vom Kindeswillen, genau äh, mit allen Mitteln den Vater kaputt machen, über den herziehen und äh, verschiedenste Dinge gegen den Vater und gegen das Kind äh, zu, äh, zu beantragen, wie zum Beispiel in dem letzten Protokoll. Er wäre also eindeutig dafür, mindestens ein Jahr äh, ein komplettes Umgangs- und Nährungsverbot äh, zu, äh, zu erlassen. Lass mich, raten, la lass mich raten, mit welcher Begründung, äh, wegen des Kindeswohls. Aber natürlich, das ist alles wegen dem, des Kindeswohls. Und sagt auch ganz deutlich, hier geht Kindeswohl vor Kindeswille. Weil der Kindeswille ist ja ein anderer, das wissen ja alle. Das Problem, ist, im, Vor das Problem ist ja, im FAMFG ja. § 158 steht ja, dass der Verfahrensbeistand die Interessen des Kindes zu vertreten hat und genau. nicht das Wohl. Das heißt, wenn wir es uns mal überlegen, der Verfahrensbeistand ist ja Anwalt des Kindes. Wenn ja. ich jetzt meinen Anwalt beauftrage und sage, ich würde gerne Sie nehmen, damit Sie die Scheidung für mich durchführen und am Scheidungstermin werde ich gefragt, ob ich denn mich wirklich scheiden lassen will und dann springt mein Anwalt rein und sagt, nein, der Herr Grokans will sich nicht scheiden lassen, weil es ist gegen sein Wohl. Dann nein, nein. mein Anwalt nicht meine Interessen, sondern mein Wohl. Du hast, du hast deinem Anwalt bei dem Scheidungstermin noch vorher gesagt, du hör mal, das Haus möchte ich gerne behalten und das Auto auch und äh, äh, die Kinder vielleicht wechselseitig 50-50. Äh, und er springt dann auf im Gerichtssaal und sagt, äh, also, wir haben uns entschieden, Besser wäre, das Haus geht zur Frau, das Auto geht zur Frau und die Kinder leben bei der Frau und alle drei Monate sollte das äh, Kind vielleicht mal den Vater sehen. Genau, und das, das ist zum macht, Wohl des Vaters. Ja, das macht dieser Verfahrensbeistand quasi äh, in, in diesem Verfahren für mein Kind. Ja, genau. ja. Also der schädigt ihn. Das ist ihn unzulässig. Es ist, es ist nicht sein Auftrag. Sein Auftrag ist das Interesse des Kindes zu schützen und dieses Interesse kann nur über den Willen des Kindes formuliert werden. Und, und dein Sohn will bei ja. dir sein. Er will seinen Papa genauso wie seine Mama. Das ist erstmal das heißt, klar. dein Sohn könnte diesen Verfahrensbeistand verklagen, spätestens ja. wenn er 14 ist. Das wird er oder das hoffe ich, dass es äh, dann, dass er dann noch nicht so weit psychisch krank und kaputt gemacht worden ist von diesen ganzen Wahnsinnigen dass er das tun wird und, und da werde ich ihn auch gerne unterstützen. Aber viel schlimmer ist eigentlich, dass wir in einem Staat leben, wo so etwas nicht von vornherein ausgeschlossen ist, beziehungsweise die Richterin oder das Oberlandesgericht oder der Direktor des äh, äh, Amtsgerichts sagt, Momentchen mal, so ein Verfahrensbeistand ist des Namens ja nicht würdig. Der hat seine, seine Tätigkeit schon von sich aus verwirrt und äh, muss unbedingt aus dieser Sache hier ausgeschlossen werden. Auch das habe ich natürlich beantragt, genauso wie gegen diese Ergänzungspflegerin, die meinem Sohn gesundheitlich erheblich schadet. Äh, und nichts passiert. Keiner, diese Professionen und diese Menschen, die gerade in diesem Fall zu tun haben, äh, kennen sich seit Jahren, arbeiten fleißig Hand in Hand zusammen und jeder schützt und stützt den anderen und lügt und betrübt aus meiner Sicht, wo es nur geht um ihre Schäfchen da weiter ins Trocken zu äh, bekommen. Ja. Also nach dem was du erzählt hast, ist der Verfahrensbeistand nicht der Anwalt deines Sohnes überhaupt nicht. Der ist der Anwalt des Jugendamtes, der ist maximal und der ist auch der Anwalt der äh, der Mutter, wie es scheint, ja? Und ja, oder äh, wir können auch sagen, der Anwalt von sich selbst, ja, wenn er da Verfahren anstrengt, die aus sich bringt, selber genau, damit noch Geld macht, dann verschafft okay. er sich selber wieder einen Auftrag im Namen deines Sohnes. Und äh, das ist nicht das nur ruchbar. Das, das ist so, wie wenn dein Anwalt ein super Verkehrsanwalt ist und dir ständig ins Auto fährt und sagt, so, dann lass uns doch mal äh, den Gegner, äh, äh, nein, äh, die Stadt verklagen, weil sie nicht gestreut haben. Oder? Weil mir ein anderer äh, quasi hinten drauf gefahren ist und ich dir deswegen ins Auto fahre. Okay, ich, ich frage dich nochmal, weil du hast bisher nicht drauf geantwortet. Ja. Jetzt hast du diese Willkür, ja, die ich sehr gut selber kenne und die ich von Was anderen Fällen kenne. Was machst du? Weil der Staat fährt dir in die Seite rein, ja, wie auch der äh, Verfahrensbeistand. Da, da wirst du keine Unterstützung kriegen. Die, die werden dich noch weiter rausbuxieren mit Pseudo-Argumenten, mit Pseudorechtlichen Geschwafel des Jugendamt wird weiter Irrational gegen dich vorgehende Verfahrensbeistand wird weiter ähm, Nicht der Anwalt des Kindes sein. Was machst du als Vater, um deinen Sohn zu schützen, um eure Beziehung zu schützen um eure Liebe zueinander so leben zu können, wie es eigentlich das Grundgesetz und auch BGB und auch FAMFG des Familiengesetzbuch vorsieht Ich sage dir, der Sandro, ich äh, gehe jeden Weg, um das öffentlich zu machen, was hier für eine kranke Kacke läuft. Ich gehe jeden Weg, äh, auch den rechtlichen weiterhin, äh, um da festzustellen, dass diese Menschen Verbrecher aus meiner Sicht sind. Um das amtlich zu bekommen, um solche Menschen aus ihren Ämtern und aus ihren warmen Sesseln äh, äh, zu bekommen, damit die auch bestraft werden für das, was sie tun. Aber bis dahin ist dein Sohn wahrscheinlich schon. Bis dahin ist er alt oder 30 äh, oder 50. Ich weiß, dass diese Sachen hier sehr lange dauern. Ich gehe aber auch den politischen Weg natürlich, weil, um, äh, um äh, zu erzeugen, dass die Masse, die hier ja ähnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht hat wie ich, an Vätern, an manchen Müttern, äh, aber die Masse äh, der, der Eltern, dass die endlich aufstehen und Vollgas geben und sagen: Wir lassen uns das nicht weitergefallen. Okay, das ist gut. Das ist ja jetzt äh, mittelfristig. Das könnte auch die Zukunft deines Sohnes verändern, dass wenn er ein Kind hat, ja oder Kinder hat, dass ihm nicht dasselbe passiert. Das ist gut. Ich mache, ja. ich was, mache das, was machst du? Äh, was machst ganz gut. Hm. Ich habe natürlich, äh, ich habe äh, zu tun mit der, äh, einer Internetseite jugendamt-straftaten.de, wo so etwas eben immer wieder aufgegriffen und veröffentlicht wird und auch viele andere Fälle, auch meiner dort äh, dargestellt ist. Äh, auch darüber melden sich eben sehr viele andere Betroffene, äh, wo sehr viele Ansätze da sind, so wie auch dieses äh, Interview, Ansätze da sind, äh, um Öffentlichkeit zu schaffen. Um äh, Medien dafür äh, mehr noch zu engagieren und zu sensibilisieren, dass hier einfach krankes Unrecht passiert. Okay. Ja, das ja. finde ich toll und äh, ist 1a, mache ich ja auch. Nur dein Sohn lebt jetzt, du kriegst diese Zeit nicht mehr zurück und du lebst jetzt. Und was machst du jetzt? Also wirst du dieses Nährungsverbot missachten, weil es ja sowieso rechtlich, wenn ich die richtig verstanden habe, keine Wirkung hat. ja Was wirst du machen? Willst du uns das verraten oder willst du es für dich behalten? Hast du Ideen? Nein, ich lebe, äh, ich, das will ich dir nicht verraten, ja, äh, offiziell, aber ich will mal so sagen, ich lebe ein, äh, mein Leben wieder ganz normal, besuche äh, die Stellen, die ich für wichtig halte, zu besuchen und äh, wenn mir mein Sohn begegnet, dann werde ich den lieben und in den Arm nehmen und äh, ihm das auch sagen, so wie es immer schon war und werde äh, einfach weiter parallel äh, dar darum kämpfen, dass dieser ganze Zustand sich ändert äh? und äh, dass anderen Menschen auch geholfen wird. Dabei äh, können wir uns vielleicht allen gegenseitig, alle gegenseitig helfen und das öffentlich machen. Und vor allem mal auch große Aktionen äh, anfangen, vom Reichstag äh, auch mal eine anständige Demo mit mehreren 10.000 Besuchern äh, und Mitstreitern, die dann nicht einfach nur ein Schild hochhalten und gleiches Recht für alle, sondern äh, eben auch laut sind und sagen, ihr Drecksäcke, müsst euch endlich um unsere Kinder kümmern und um die Elternrechte und Kinderrechte und dieses ganze Jugendamtgesindel aus ihren Ämtern schubsen, weil sie nicht kontrolliert werden. Bestimmt gibt es Fälle, wo das Jugendamt auch mal wichtig ist, aber da glaube ich, muss die Institution eine ganz andere sein und muss kein äh, völlig unkontrolliertes, machtübergriffiges äh, Jugendamt sein, sondern da muss eine Kommission sein, müssen Institutionen sein, die tatsächlich helfen, aber den Eltern helfen, mit den Kindern zusammen und nicht wir nehmen euch eure Kinder oder schließen hier manche Elternteile aus und dann äh, entscheiden nur noch wir, was mit euren Kindern passiert. Das ist ein Irrsinn, was hier. Es ist, es ist undemokratisch und es widerspricht auch den Gesetzen. Es widerspricht den Gesetzen erheblich und das ist der, der eigentliche Knackpunkt, dass sich Rechtsstaatlichkeit hier nur so wiederherstellen lässt, indem tatsächlich auch das Recht, mal ordentlich durchgesetzt wird und nicht irgendwelche Winkel, Züge und Hintertürchen genommen wird mit Geschwafel, mit irgendwelchen Kindeswohlbegriffen, die aber nirgends tatsächlich Fakten bedeuten. Also, also na, nach unserem Gespräch, jetzt würdest du zustimmen, dass zumindest das Familiengericht in Viersen, darum geht es ja hier. Familiengericht Kempen übrigens. Kempen. Camping, das ist Kreiswesen, aber. Äh, okay, das, das Familiengericht in Kempten, würdest du mir zustimmen, dass das Familiengericht in Kempten in deinem Fall sich außerhalb des Rechtsstaates bewegt? Absolut. Ich würde, das ist meine Meinung und das ist meine feste Überzeugung, weil ich äh, ja nicht umsonst äh, Rechtsbeugung und äh, Amtsmissbrauch und äh, Amtsenthebungsverfahren und äh, Befangenheitsverfahren in der Art massiverweise angestrebt habe und das auch verteilt habe äh, an den Positionen, die da endlich äh, ihren Hintern bewegen müssten und sagen, wir gucken uns die Scheiße mal genauer an, weil hier werden Kinder kaputt gemacht durch die, das Helfersystem ja, und durch die Profession. Und äh, Väter werden einfach äh, stigmatisiert und, und kriminalisiert, ohne dass es dafür irgendein Fakt in der ganzen. Akte gibt und die ist mittlerweile äh, ja schon sehr dick und es gibt viele, viele Verfahren. Gut, wenn ich dich jetzt wieder richtig verstehe, dann sagst ist deine Meinung, dass die Kindeswohlgefährdung hier vom Jugendamt und Gericht ausgeht? 100 100 Prozent. Und die, das heißt, die auch. Wir, ist haben einen, wir haben einen Staat, staatliche Instanzen, Behörden, die die unter dem Vorwand, sie würden ein Kind schützen, tatsächlich dieses Kind schädigen. Korrekt. Und in diesem Fall hier auch das absolut Vorsätzliche. Das kann ich mit Sicherheit aus meiner Empfindung und aus meiner Meinung kann ich sagen, das ist Vorsatz. Wer weiß, dass es eine, eine äh, Fachärztin gibt und die äh, nicht äh, berücksichtigt und die ausschließt aus dieser Geschichte und äh, auch auf keine, keinerlei Alternative da äh, zur Hand hat, äh, der handelt vorsätzlich. Wer weiß, dass nichts vorliegt gegen den Vater, dass sie keine Fakten in der Hand haben und trotzdem sich etwas zusammenkonstruieren, um den äh, hier zu schädigen und aus der Sache rauszudrängen und äh, den äh, zu entfremden von seinem Sohn, der handelt vorsätzlich. Und wer sich an meinen Tisch hier zu Hause setzt, als letzten Satz, wer sich zu Hause bei mir an den Tisch setzt, und mir ein Schreiben über den Tisch schiebt und sagt, das ist nicht verhandelbar, das unterschreiben, ansonsten sehen Sie Ihre, Ihr Kind die nächsten anderthalb, zwei Jahre nicht. Der handelt aus meiner Sicht sehr, sehr rechtsverletzend, das heißt straffällig und solche Leute müssen endlich lernen, dass sie damit nicht durchkommen und dass es irgendwann mal Konsequenzen gibt. Das ist meine Was ist deine Einschätzung? Ist, also noch kurze Frage zu diesem Punkt, bevor wir zu dem Allgemeinen kommen. Du hast das Jugendamt und auch das Gericht in Kempten von diesem Vorsatz in Kenntnis gesetzt. Selbstverständlich. Die wissen davon. Oh, und die Kriminalpolizei natürlich, die Staatsanwaltschaft. Und es wurde nichts unternommen. Null. Okay. Ich habe auch und jetzt noch die, die andere, ich sag mal, Sachen Straftaten in Kenntnis gesetzt, auch die im Hause der Mutter und des Lebensgefährten ja. weiter passieren. Und da geht es um noch viel extremere Sachen. Auch ja. da. Keinerlei tätig des Jugendamts oder der ja. Profession. Okay. Dann meine, meine abschließende Frage. Ja. Denkst du, Jugendamt, Familiengericht, das ist so ein Subsystem in Deutschland, in einem Land, das eigentlich ganz gut funktioniert, rechtsstaatlich, aber hier im Bereich Familie haben wir pure Willkür und Unrecht? Das sehe ich so. Obwohl, ich muss sagen, auch der gesamte Rechtsstaat scheint mir sehr in Mitleidenschaft gezogen, weil ich festgestellt habe, dass diese Dinge aus dem familiengerichtlichen Verfahren durchaus und sehr wohl auch, ich sag mal, untereinander äh, verschoben werden in andere Verfahren und dort durchaus mit eine Rolle spielen bei der Überlegung, die Richter und äh, äh, sag, Staatsanwälte anstellen. Dass also Dinge die völlig miteinander nichts zu tun haben und wesensfremd sind, miteinander verwurstet werden und für Entscheidungen äh, nachher sorgen, die dann wieder mit Rechtsstaat nichts zu tun haben. Also nichts mit Beweis und mit äh, äh, irgendwelchen äh, tatsächlichen Fakten, sondern äh, dass irgendwelche äh, Überzeugungen da erzeugt werden und Meinungen äh, eine Rolle spielen, die aber bei der Wahrheitsfindung und bei Gericht keine Rolle spielen sollten. Hm. Du, du lebst ja in der Burg und hinter dir sehe ich dann ein Ritterkostüm. Ah, ähm, ah, das ist eine, eine Ritterrüstung. Ritterrüstung, ja, eine echte Ritterrüstung. Ja, vielleicht leben wir ja im Mittelalter, was das Familiengericht angeht. und ähm, Wenn wir das würden, dann hätte ich da hinten schon die Lanze genommen, oder wie nennt sich das? Egal. Sieht gefährlich aus. Ich hätte einer dieser Werkzeuge von Rittern genommen und wäre da einmal durch die, durch die Amtsstuben geritten und hätte gesagt, so, ich verschaffe mir jetzt mein Recht und ihr habt einfach Unrecht. Ja, und ihr habt die, äh, die falschen... Die falschen jetzt, jetzt bist du wieder der aggressive Vater und äh, ja, ja, genau. ja, Michael Kohlhaas und... Ja, jetzt, also. Wir haben ja gerade über Mittelalter gesprochen. Wären wir da, ja dann gäbe es... Eine das ja, und, wir, äh, wir lassen diesen Teil drin, weil das wird genau der Teil sein, der dann äh, in den nächsten Verhandlungen zur Sprache kommt und dann wissen wir, dass dieses Video angeschaut wurde von der auch, Richterin ja, und von genau. Ja. Wir, wir grüßen mal an dieser Stelle den Amtsleiter vom Jugendamt Fürsten und die Sachbearbeiterin, ja. die Jugendamtstante, wie du sie nennst. Guten Tag. Wir grüßen auch die Richterin, die wahrscheinlich ja, sich genau die... diesen Ausschnitt anschaut. Ja. Die Richterin äh, guckt sich bestimmt was an, aber äh, die, liest, äh, die folgt einfach nur aus meiner Sicht völlig blind jedem Antrag äh, des Jugendamts. Und egal, wie, der auch, wie auch immer der begründet wurde und mit wie viel völlig fadenscheinigen und auch offensichtlich völlig hm. nichtigen äh, Geschreibsel, das reicht ihr völlig aus, um ihre, ihre Beschlüsse zu fassen. Rechtsstaatlichkeit ist völlig aufgegeben. Ne? Das heißt, dass das, sie macht ihre Arbeit nicht, sie muss ja warum? Tatbestände aufarbeiten, den Wahrheitsgehalt ja. prüfen und so weiter. Oder sich wenigstens mal beide Seiten anhören oder äh, die Sachen würdigen und sagen, wer kann denn hier was dazu beitragen, hm. um darzustellen, was ist denn nun vorgefallen, was ist nicht vorgefallen oder ähnliches. Und vorgefallen ist laut Jugendamt ja eigentlich nichts. Äh, aber so, so, so Meinung und Stimmung und Ansicht und äh, äh, mögliche Prognosen für die Zukunft. Das ist so Ihr, ihr, ihr Argument, womit Sie arbeiten, Kindeswohlwesen und äh, Fakten Null. Reicht aber, um wirklich, ich sag mal, in diesem Falle ja äh, lebensentscheidende äh, Beschlüsse zu fassen ja? und lebensentscheidend für meinen Sohn. So, mein Papa, den gibt es nicht mehr, der darf mich nicht mehr sehen der darf mir sich auf zwei Kilometer nicht nähern und ich muss auf äh, Gedeih und Verderb diesen Wahnsinnigen äh, ausgeliefert sein, die mit mir tun und lassen können, was sie wollen. Gesundheitlich, Ach. schulisch, vom Aufenthalt her und die scheinen zu 100% das zu stützen, was Mutter und Lebensgefährte da äh, äh, bisher verursacht haben. Und das ist eigentlich die größte Gefahr, dass ihm das so suggeriert wird mit dieser ganzen... Irrsinnigkeit, was hier passiert. Gut, ich würde ja. sagen, indem wir Öffentlichkeit schaffen, in deinem Fall und in auch anderen Fällen, du machst es ja auch über deine Website, jugendamtstraftaten.de, ähm, sind wir ja schon ein bisschen wie äh, Ritter der Wahrheit, die ja, ver sind. hier versuchen äh, wieder uns. zurück auf den Weg in die Rechtsstaatlichkeit zu bringen. Weil es ist kein Witz und es ist in ganz Deutschland, es ist flächendeckend so, ähm, ich stimme dir da vollkommen zu, nicht nur in deinem Fall, die Familiengerichte bewegen sich außerhalb der Rechtsstaatlichkeit. Das ist für mich keine Frage mehr nach allem, was ich von anderen Fällen weiß. Ja, auch ich habe genau das äh, gleiche Erleben und Erfahren in so vielen Fällen, wo noch viel dramatischere äh, Entwicklungen sind. Äh, erst gestern ein, ein, ein Vater sich gemeldet und sein Sohn wäre wieder aus dem Heim äh, geflüchtet übrigens auch unter dem Jugendamt fiesen. Hm. Äh, sein neunjähriger Sohn wäre wieder aus dem Helm geflüchtet. Äh, ja, du kannst schon? ihn ja fragen, ob er ein Video-Interview mit mir machen will. Das mache ich gerne. Also das ich muss leider das ich. an dieser Stelle unser Interview beenden. Du siehst, äh, bei mir kommt schon die Erleuchtung. Also ich bin halt komplett erleuchtet und ja. äh, erleuchtete Menschen kennen ja die Wahrheit nicht, wahr. Und äh, ich freue mich. Ähm, dass wir wieder gesprochen haben. Es tut mir leid, dass sich nichts tut, dass die Misere nur offensichtlicher wird, aber sich nicht bessert. Ich hoffe für deinen Sohn, dass er seinen Vater möglichst oft und frei sehen kann, dass ähm, ihr euch spüren und lieben könnt. Und äh, wie immer du es anstellst, mach es einfach, weil ähm, Lass dich nicht von der Willkür der Gerichte einschränken, darin ein Vater zu sein. Das sehe ich so. Und Ich gehe da, glaube ich, andere Wege jetzt, weil alles andere bisher einfach nur zu mehr Gegenwehr, äh, mehr Gegenwehr erzeugt hatte. Ja, okay, da dann. hast du recht. Dann, schönen Abend noch. Ich danke dir. Ja. Ciao. Bis dahin. Tschüss.